willkommen zum Moodle Selbstlernkurs. In diesem Video geht es um Zugang zum Kurs. Der Kurs ist fertig gestaltet und Sie möchten die TeilnehmerInnen zum Kurs hinzufügen. Wir erklären Ihnen wie. In der oberen Menüleiste unter TeilnehmerInnen finden Sie die Möglichkeit, die Einschreibemethoden für Ihren Kurs einzustellen. Drücken Sie auf das Feld Eingeschriebene NutzerInnen und wählen Sie Einschreibemethoden aus. Dort finden Sie die bereits eingestellten Einschreibemethoden. Drücken Sie auf das Einstellungsrädchen, um die bereits vorhandenen Einschreibemethoden zu verändern. Um ein Passwort für Ihren Kurs festzulegen, drücken Sie auf Selbsteinschreibung und legen Sie einen Einschreibeschlüssel fest. Oder drücken Sie auf Methode hinzufügen, um eine entsprechende Einschreibemethode hinzuzufügen. Einzelne NutzerInnen einzuschreiben geht aber auch über die Seite der TeilnehmerInnen. Unten rechts finden Sie die Funktion NutzerInnen einschreiben. Geben Sie die E-Mail-Adresse der Person ein, die Sie einschreiben wollen und fügen Sie diese hinzu.